Hallo und Willkommen zu meinem Video über den BASTEX Airdrop! Basex ist oder wird eine Börse für Kryptowährung die ist momentan in der Pre-Down-Phase und innerhalb dieser Phase gibt es einmal 100 kostenlose BCDX coins für die Anmeldung bzw. Also für einen Twitter-Post, außerdem nochmal für die Revitierung und für ein paar andere Dinge das werde ich in dem Video kurz zeigen! Neben den Coins die man bekommt, Innerhalb der Plattform gibt auch eine Bounty Kampagne! Da kann man noch mal extra Coins verdienen! Komme ich auch gleich noch mal zu! Außerdem kann man durch das Einladen von Leuten auch noch mal was verdienen! Ich gehe mal kurz zum Dashboard erstmal! Erstmal kurz zur, zur BZX-Währung! Am besten mal schaut sich das White Paper dazu an! Es handelt sich dabei um eine Währung, die zum größten Teil durch Transfee Mining generiert wird. Das heißt, in den ersten 6 Monaten, wenn die Börse online ist, bekommt jeder fürs ähm, Handeln von 65 Dollar Trading Volumen ein BZX-Gut geschrieben. Außerdem kann man hier, die hier innerhalb des Presales kaufen. Momentan für 5 Cent pro Stück. Das steigt dann später, wie man das von, von vielen kennt. Man erhält die Coins direkt. Also das ist kein ICO sondern es ist ein, ein Preset! Außerdem bekommt man wie gesagt ein paar durch die Anmeldung. Und hier sieht man noch mal, wie man sich noch was dazu verdienen kann. Also einmal den Airdrop. Man kann hier für eine Währung voten. Sobald die 1000 Votes erreicht, bekommt man dafür dann ähm, 500. Wie gut geschrieben? Man kann wenn man sich bekommt man nochmal 100, für einen Freund im man einlädt bekommt man 10 Außerdem bekommt man dann später auch noch über andere Wege Für Bounty Kampagnen kann man bis zu 10.000 bekommen und auch mehr Man kann, Wenn Freunde an der Bounty Kampagnen teilnehmen bekommt man auch nochmal was und Außerdem kann man sich bewerben den Support zu übernehmen wenn man da genommen wird, bekommt man 10.000 BZX pro Monat. Die BZX kann man momentan entweder einfach hier lassen. Man kann sie aber auch benutzen, um Master Masternode zu öffnen. Oder man kann sie im Offline-Wallet haben, um das zu stacken. Das geht auch. Sobald der Exchange online ist, erhält man für 1000, ab 1000 BZX, die man hier hat, einen Discount auf die trading Fee! Wenn man mindestens 20.000 besitzt zahlt man gar keine Trading Fee mehr und für alles mehr als 20.000 wird man an den, an den Gebühren beteiligt bekommt Geld dafür außerdem gibt es für diejenigen die hier innerhalb des Pre-Sales kaufen noch einen Bonus und zwar wird man lebenslang an den Stacking Gewinnen der, der Firma beteiligt in der ersten Phase während des Prelaunch bekommt man 100% der Mining Rewards unter allen ähm, ähm, Käufern aufgeteilt. In der zweiten Phase sind es noch 50%, die unter allen Käufern aufgeteilt werden. Und wie gesagt, wenn man 20.000 wenigstens in seinem Basex-Account hält, dann verdient man tägliche Dividenden von Basex, um den AirShop zu bekommen. Klicke man besten hier drauf! Man braucht einen ähm, Account im Bitcoin Forum! Und um den ähm, Airdrop zu bekommen, muss man dann hier das machen! Also man muss Basex ähm, beitreten, das ist klar! Der ähm, Telegram Gruppe beitreten! Wie man hier sieht, sind es schon 4600 Mitglieder! Also es sieht ganz gut aus, dass das ein Erfolg wird! und man muss dem Twitter Account folgen außerdem muss man diesen Tweet retweeten ich empfehle hier dann auf jeden Fall ich kann es jetzt nicht doch hier noch einen Kommentar einzufügen man braucht dann nämlich die Adresse von dem Tweet und die schickt man dann am besten die postet man hier drin und schickt es dann am besten noch mal im Support hier findet man das Whitepaper wenn man sich angemeldet hat hier kann man wieder hier sieht man eine vorschau von der, von der börse hier sieht, findet man das kommen noch mal also wie gesagt während freela 10 Buttex. dann beteiligung an den bounty gewinnen während dem mining 10% prozent der die verdient werden und nach dem trans mining zehn der dividenden die man verdient insgesamt ist das finde ich eine ganz interessante sache es gibt natürlich schon einige Börsen, das ist klar. Aber dadurch, dass man hier einen dauerhaften Discount bekommt, ist das halt schon noch mal was Besonderes. Also es gibt ein paar ähnliche Börsen, die ähnlich angefangen haben, mit, ähm, mit Trendfee mining Dort nimmt man aber, ähm, zahlt man für gewöhnlich mit, den, mit der Währung die, ähm, die Gebühren. Hier muss man sie gar nicht mehr zahlen. Und erhält sogar noch was. Das ist insgesamt wirklich ganz interessant, finde ich. Außerdem kann man, das habe ich vergessen, hier unter Masternode Service sich eine Masternode aufsetzen lassen. Das kann man auch selbst machen. Für eine Masternode braucht man 10.000 BZX. Momentan erzeugt diese ca. 150-200 BZX pro Tag und hier hat man halt zum Beispiel ein Jahr lang. Das Setup, die Coins braucht man extra. Man kann das Setup auch selber machen, dann spart man ein klein wenig, aber es ist nicht wirklich viel und man hat dann den Stress, sich darum zu kümmern. Wie gesagt, ich finde das Projekt insgesamt ganz interessant. Ob es ein Erfolg wird oder nicht, das sieht man in drei Monaten. Bisher sieht es aber für zwei Wochen schon sehr gut aus, würde ich sagen. Sollten Sie irgendwelche Fragen zu Basex haben, dann freue ich mich über Ihr Kommentar. <lacht> Ansonsten freue ich mich natürlich über Ihr Like oder das Teilen des Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.